Mensch, hallo? Was habe ich jetzt schon wieder getan? Was ist das ekelhaft, Mann? Ein, zwei, Freddy kommt Drei, vier, Tür. Ah! Dann lasst gern mal ein Like da.